jetzt oh yeah. Oh yeah. Schwarze Löcher sind im Weltraum und sie saugen alles ein oh yeah. nichts kann ihnen. Entkommen Kann man noch gemeiner sein Die Antwort heißt nein Oh, kann man nicht Oh yeah Schwarze Löcher Sind total schwarz Wie ja schon der Name sagt Wenn du so einem Teil zu so nah kommst wirst du gar nicht erst gefragt, dann wirst du eingesaugt und es gibt krasse Effekte. Du wirst in einen Spaghetti verwandelt und es knallt und zischt, aber davon hörst du gar nichts. Bei dem ganzen Vakuum da draußen und ein Spaghetti ist ja sowieso kein korrektes Italienisch. Au! Oh yeah! Schwarze Löcher, ein Geheimnis. Niemand weiß, was drinnen ist. Wenn du so einem Teil zu so nah kommst, ist es besser, wenn du fließt. Fliesen was zu geben. Halt die Fresse, du Bedenkenträger. Gönn dir endlich deinen Traum? Den Rücken krümmt der Fliesenleger. auch oh yeah. Das schwarze Loch, das krümmt den Raum. Uh! Schwarze Löcher, jeder steht drauf, denn sie sind der heiße Scheiß. Letzte Grenze der Erkenntnis, wo du nachher nichts mehr weißt, außer dass du nichts weißt. Oh, kannst du mir glauben, Baby? Ja, yeah, weiß ich genau. habe ich in Spektrum der Wissenschaft gelesen. Ja, yeah, so ist es. Schwarze Löcher, frag mich was, ich kenn mich aus. Ich erzähl dir, wie so ein Teil von innen aussieht, und du kannst mir nicht das Gegenteil beweisen.